Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Grünen Hölle zusammen mit Juli. Ey, hör auf mich zu schlagen. Du hast es verdient. Oh, okay. Ich nehme so. mal hier den Stein. Ja, mach du. Äh, ich habe ja letztes Mal hier rausgefunden, dass ich einen Wurm habe irgendwo drin. Okay. Ähm, du bist, du bist doch hungrig. So. Ja, erstmal kümmere ich mich um meinen Wurm. So, ja, ich hab okay, ja hier diese Knochennadel heißen die. Okay. okay. So. Oh, äh, 60 Proteine so. hat es gegeben. Oh, geil. Ich bin meinen Wurm los. Geil. Wie hast du jetzt wie hast du eine Knochennadel gemacht? Mit Knochen. Wo hast du Knochen ja. her? Äh, von. Da hinten habe ich ein Vieh umgelegt. Da hinten habe ich irgendwann mal eine. Oh ist <lacht> <lacht> jetzt endlich mal was, Mann. Ja, wo? Hier. Wo? Hier. Oh. Oh, geil. Hast du noch nee. Fleisch? Hätte ähm, ich, ja. Echt? Ja, dann ja. packst du pack's da drauf auf, auf den Grill. Oder aufs Feuer. nom, nom, nom, nom. Genau, ähm, ist wir haben gerade eben, Apfel. ich hätte noch einige Apfelschnecken, die kann man wohl auch essen. Oh, ja gut, dann pack die mal auch. Zumindest also. steht roh dabei, also denke ich mal. Ja gut, dann... wir, also wir oh. haben gerade eben schon zwei Minuten aufgenommen, da haben wir aber gemerkt, dass Nico technische Probleme hat. Ich habe jetzt ja. mittlerweile hier einen Speer und ich würde jetzt einfach mal so ein es bisschen gibt... auf Jagd gehen. Diese diesen Duschen, so. die geben 0, exakt 0,0 Wasser. ey. Abbrechen mit R. Okay. Halten, zum zielen und angreifen. Ich bin runtergefallen. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe wir haben einen neuen Eintrag. Oha. Ah. Okay, mhm, warte mal. Ich muss, muss also mal, ich muss mal hier kurz äh, lesen. lesen also was, äh, was kann ich denn für meine geistige Gesundheit? Kratzer, hier, Kratzer nee, und Schramme. Ah, nee. äh, Senkung, Kondition führt ohne Behandlung Tagebuch. zu Infektion. Oh, scheiße. So, ein hier. Verband, äh, ein Verband schützt die Wunde, kommen, sodass sie abheilen kann. Ach du Scheiße, wie mache ich denn einen Verband? Antivenine eigentlich. Ich dehydriere uh. wieder. Oh. Ja, aber wie mache ich ein, wie mache ich ein, ein, ein, Verband? Da ist gerade noch mal eine Kokosnuss runtergefallen. Warte, mal, nicht weg! Nee, nicht hier laufen, hier sind mal Tiere, Mann. Ich wollte gerade auf Jagd gehen. Tja. Hier ist aber gerade eine Kokosnuss runtergefallen. Oh, ja, die mitnehmen. Erstmal trinken Und nehmen, so Lol, als ob Als ob das Wildschwein Was? jetzt mit, mit dem Speer an der Seite weg, wegläuft <lacht> Das war wohl ein Speer Am Arsch, gib mir mein Gib mir meinen Speer wieder So und da es gerade regnet Hallo? Ich möchte meinen Speer wieder. Hm. Äh, da, da, da, hier sammeln. Wir nehmen die Kokosnuss auseinander. Dann gibt es zweimal Fruchtfleisch. Ich kann. Einmal essen. Alter, ich sterbe gleich. Das gelbe ist Warum sterbe ich, ich denn gleich? Ich brauche definitiv Kohlenhydrate. Ich habe gerade Leben abgezogen bekommen. Geil. Aber ich weiß nicht, durch was? Ich soll mich untersuchen. Ja, dann untersuche ich mich mal. Ich auch. Mhm. Aber ist Alter, Ich mache das immer noch Irr. falsch. Was ist das denn? Oh, das ist oh. ich Hast du deine Beine gefunden? Oh, shit. Ich habe an meinem Bein eine Wunde und an meinem anderen Bein so Pustel und an meinem Arm auch Pustel. Oh, Geil. shit. Ja, alter, halt doch mal die Schnauze, dass du hungrig bist, Mann. So, untersuchen, was habe ich denn? Oder ist immer noch wegen der Wunde hier? Ist das eine Infektion? Ist das ist das einzige, was ich sehe. Ich bin gleich tot. Ja, dann sterb halt. Ja, aber ich. ich oh, okay. Ich, als ob das ich jetzt wirklich mit meinem Speer weggelaufen ist. Oh Juli, der 1a-Kämpfer Gibt's hier, hier nochmal einen, einen, einen langen... was lang was, was, was, was, was, was Woher gibt's denn sonst noch Kohlenhydrate? Huh? Gott <lacht> <lacht> <lacht> Ah lol, da unten sind Steine Okay, das bringt nichts. Dann machen wir mal so. Ich leg mir jetzt mal schlafen. Ja. Geben wir mal den langen Stock nochmal herstellen. Ach nee, warum stelle ich das eigentlich gleich her, wenn ich gleich sterb? Verliere ich doch eh. Ah. So, ich würde sagen, das reicht. Ich bin, so. schon, ich bin schon ein bisschen ja. doof für nichts Neues, ja. So wetten, die Schlange ist wieder da. Na komm, nimm das mal mit. Kann man Fische angeln mit dem Speer? Also Fisch, Fische, angeln? <lacht> Lol, hier die Schlange ist immer da, geil. Das heißt, den Baum kann ich jetzt mit ab der so, also, ich sagte, abbauen. Nein, wirft diesen dreckstein weg. Okay, voll. Als ob es hier doch, hier gibt Fische. Oh, da ist die Klapperschlange. Hallo habe ich mir doch gedacht, dass ich da was gehört habe. Ähm was, was macht der Krebs da? Was macht der Krebs hier? Warum kann ich den nicht aufspießen? Oh shit, ich muss zurück, ich hab... Oh Gott, mir geht's ganz schlecht. Oh Gott. Kann ich nicht dir Dafür einfach.. Auch nicht. Kann ich nicht dir einfach gleich mein Speer droppen, dass der nicht weg ist? Oder du droppst ihn einfach auf dem Boden, dann liegt er auf dem Boden. Oder das. Ich hoffe ich schaff's noch bis da oben. Uh. Ich brauche Kohlenhydraten. Oh, ich mach liegt, mal wieder ein Feuer an und dann gucke ich, ob die Schnecken, ob die Schnecken, ob diese komischen Schnecken da ein paar. Scheiße. Oh sind. Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ich mach, ich mach mal kurz ein Niggerchen. <lacht> <lacht> <lacht> ähm. Feuer machen war ja hier dieser. Help, please! Bist du schon wieder umgefallen? Oh, was das? heißt hier schon wieder? Hallo? Oh, nee, das war der Stock auf. Alter! Ah, so. Mir geht's aber gesundheitlich okay. immer noch scheiße. Ich schlafe mal eine Runde. Macht. Warte mal. Ich werde da bestimmt sterben bei, deshalb lege ich jetzt äh, hier auch noch schnell das hin und das hin. So. So, zack, ein paar Blätter. Hab ich jetzt nee. wirklich die Blätter weggeschmissen? Ja. <lacht> Mach mal Feuer Feuerglut. Und hier in. So. Ja, ich schlaf mal. Mach du. Als wenn man an einem Feuer echt nur zwei, zwei Dinger da brennen kann echt nichts wie hassen wie hassen du dieses feuer gemacht irgendwie irgendwie müssen wir doch auch ein großes feuer bauen können zum beispiel oder sowas Weil ich, ich denke mal amhand zu upgrade stufen geben Schau mal, tagebuch oh ja. gibt bis jetzt nur dem kohleofen dafür brauchen wir dreimal lebens Lehmsteinziegel, Lehmziegelstein Dafür brauchen wir noch zwei Holzscheite hier Und um die wollte ich mich gerade kümmern, sogar. Ja, hier hinten, hier hinten, hier hinten, in die Richtung Sind da noch welche? Ja, ich bringe mit Da habe ich nämlich ja vorhin einen zwei Baum Stück. Ähm, ah, okay. müssten zwei liegen, ja Wenn du, wenn du Wasser brauchst Hier ist gerade die, die Schalen füllen auf Und ich bin, ich habe keinen Durst mehr bei mir. Also ja, aber dadurch, dass es jetzt wieder regnet, ist das Feuer gleich wieder ausgegangen. Oh. Okay, ist fertig. Oh Gott, was müssen wir da jetzt reinmachen? Flusslehm. Oh, den habe ich Sagst von da unten. Ja den habe ich einfach, einfach in den Fluss gehen und da habe ich, hab ich irgendwo Flusslehm mitgenommen. Okay, ich guck mal. Oh. Da sehe ich was? schon etwas Problematisches. Was? Da war doch... Oder war es nur der Krebs da? Ich dachte, ich hätte hier gerade einen Rochen gesehen. Ein Rochen? Mhm. Bei den Missensichern muss man ein bisschen aufpassen. Ich soll mich untersuchen. Das hast du vermutlich oh, was mitbein? Mhm. Ich werde die Wunde immer noch haben, schätze ich mal. Ja. Neuer Eintrag: Wundinfekt. Ich bin gestorben? Oh. Getötet Geil. durch Raubtier? LOL. Oh. Okay. Okay. Direkt They unten an Christ. dem. an dem. Oh. an dem. Ich sehe, ich seh das Tier. Ich wusste nicht mehr, dass es sowas gibt. Shit! Seriously? Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Lex äh, Hilfe. Hilfe. Fucking Jagd, nein. Das hat mich auch gebissen. Fuck. Was, oh, was wo, wo bist du denn jetzt gestorben? Aber wenn du davor deine ganzen Sachen ablegst, dann bleiben die hier. Das ist cool. Ja, wenn du deine Sachen ab <lacht> Ja, wenn. Ich glaube, du bist hier gestorben, kann das sein. Das ist schon wieder da. Ich sehe es. Ich ähm. vermöbel den. Warte, geh mal weg. Lol, ist der tot? Hab ich den Endzer verjagt? Du bist aber eh tot. Lol. Ah, verblutet wahrscheinlich. Hast du den tot gemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er weg. Oh, nee. Äh, zielen. Werfen. Ja, genau. Mit mittlerer Leertasse. Mittlerer Leertaste. Hm. Oh. Mittlerer Ich habe hier ein Viech. Mach das mal. Mach das mal. Ja, ich hab nix mehr. Oh man, dann gehe ich hoch. Ich hör's hier, aber noch, ich hör's aber nur irgendwo rummeln hier. Oh Na hm. toll. Schon wieder tot? Juli, hast hm. du den Speer? Hast du den Speer? Hast du den Speer? Ja. Dann komm her, komm her, bitte. Ja Moment. Wo? Da unten am Fluss. Ja, geh mal weg. Leck es bei dir auch so lag es bei dir auch so extrem es ist Toll. easy es war zu einfach <lacht> nice und da und das und das mist wie hat mich dreimal getötet zweimal getötet okay warte ich mache gerade eine steinklinge easy ja ich easy. guck grad dass ich meine sachen wieder finde jaguar Wo bin ich hier sammeln weiß. Ui, Warum so, denn jetzt schon wieder? Das Sieht äh, lecker aus. Das uh, mm, habe ich schon ja. jetzt schon wieder erwischt. Oha. Wahrscheinlich Bisswunde. Oh, ich, äh, ich sterbe wieder. Ich hab ich hab richtig viel gekriegt. Verblutet. Ich bin schon wieder verblutet. Oh Gott. Oh ups. Jetzt habe ich das Viech geschlagen. Sorry. <lacht> ich hab das Aber ich weiß zumindest, wo ich gestorben bin. Das ist gut. Alter Schwede, wir haben jetzt sechs Knochen und fünf Fleisch. Oh. Gibt's sowas wie, wie eine Box? Kannst du sowas bauen wie eine Box? Hier, nimm mal dein ganze Sach auf, was hier liegt, Mann. Das sind deine. Ah, oh, lol, das sind meine Sachen. Ja, meine ah, ja, Sachen liegen da hinten. Stimmt, ich bin, ich bin ja hier gestorben. <lacht> ja. Wusste ich, wusste ich. Meine Sachen liegen hier. Aber wie hast du den Sperr gemacht eigentlich? Mit einer, also du musst erst eine Steinklinge machen, aus zwei Steinen. Mhm. Dann musst du einen langen Stock nehmen. Mhm. Und... und dann noch ein Seil. Nein. Okay. Ich hab ne... ich hab einen Krebs gefangen. Geil. Alter, das Spiel das wird wieder so dunkel. Mhm. wenn man da diese Soft wenn man die Softboxen anhat ist es echt äh... ja es liegt zumindest jetzt nicht ja, mehr auf Wasser hier Wasser auf Boden. zu trinken du Idiot das sieht aus als könnte es halb... hier fehlt definitiv Wait Wait Wait Wait ich habe schon wieder fünfmal irgendwas wie kann fehlen das denn sein Knochen. es fehlen mir Knochen und ich bin ich bin schmutzig? Aber Durch was bin ich denn jetzt schmutzig? Aber ich finde hier nichts mehr. Dann geh ran. Wir haben einen Fluss. Hier, du musst im Fluss Rechtsklick machen und dann Leben nehmen. Aber wo im Fluss? Egal wo? Irgendwo. Hier, ich kann jetzt hier Rechtsklick und dann Leben nehmen. Oh, das ist nochmal eine Lakuste. Ja, lass mal fallen. Hier, warte. Wasserschmutzig erweitert. Ich hab eine. Ah, Leben nehmen. Okay. <lacht> ja, das ist ein fetter Haufen. Alter, ich laufe ja mega langsam. Hallo, Weltschwein. Den äh. äh. stecken. Oh lol, ich glaub... Ja, okay, dein Rucksack ist auch voll. <lacht> mhm. Siehst du das? Ja, nee. Also ich sehe einfach, wie langsam du bist. Ja, mein Rucksack ist äh, recht voll. Weil ich habe meine ganze Sache jetzt wieder aufgenommen. Du meintest doch, das ist ein Maisach. Ja, sorry. Dem nehmen. Wie viel Lehm muss denn da hin? Ich glaube da geht vier rein, oder? Nee jetzt muss. Nee, nee, nee. Es muss nur noch äh, nee. Lagerfeuer Asche dahin. Ach du Lagerfeuer. Ja. Oh, ich hab noch ein Kilo frei. Ui. Was fallen lassen? Ja, dann ist es weg. Okay. Jetzt so, mal wie es hier aus mit der? Ja hm? yeah, Warte mal. Hier. Ähm. Moment mal, wir haben doch hier unser Steinlager, ne? Also Lager. So. Also, was sagst du jetzt? Erstmal zwei Steier im Dach, ja. Warum kann ich das hier nicht machen? Zu nahm um, anderen Ding vielleicht? Äh... Was ist es genau für ein Gerücht? Einfach nur ein Holzrahmen. Hier kann ich es machen. Ah, äh. <lacht> ja, okay, dann. Dann machen wir mach halt hier und so, machen wir hier und so Feuer. Unser größeres Lagerfeuer, oder? So. Okay. Ich fäll mal ein paar Bäume. Es okay. hat ja aufgehört zu regnen, oder? Ja, mache ich schnell wieder einen Ah, ne, Moment. Ich habe ja nichts mehr zum Feuer machen. Ach so Schuss. Kannst du mal gucken, ob wir irgendwie was haben, wie sowas wie eine Aufbewahrungsbox? Weil ich habe lauter Knochen und alles. Ich will das ja nicht auf den Boden legen. Es gibt Lehmbox, sowas. Aber für Lehmbox brauchen wir erstmal... Lehm. Und wie auch immer, man fälltst äh, Fällst du auch Asche. Bäume, oder? Nö. Ja, ja. Ich müsste mich dafür erstmal mit einer, wieder mit einer Axt äh, ausstatten. Ja, so alter, ich glaube extrem langsam. Ja, dann schmeißt bisschen was vom Rucksack raus. Ja, aber wo steine ja. mal dahin auf, den Sch auf die Steine? Oh, ich muss Wie ich ging... muss auch kurz. Wie ging doch mal der Axt? <lacht> <lacht> Ja. Mit, mit einem Stock, einem Seil und zwei Steinen. Ha, ein großer Stock, ein kleiner Stock. Okay. So eine Axt, dann die Klinge. Das waren doch einfach nur zwei Steine, glaubt nur. Warum liegt hier ein Bananenblatt? Vorm Bananenblattlager. I cannot tell you this. Warum liegt hier ein palmblatt direkt vom Palmblattlager? so eine steinklinge und die steinklinge muss dann mit einem langen stock und einem seil oder wie sagtest du mit einem stock ein seil und ich glaube zwei steine und wenn man schon eine steinklinge hat äh, dann probier es mal mit dem ich hole mir mal noch zwei steine wir haben ja ein paar. Ähm, ich habe die Knochen jetzt aufeinander gestanden. <lacht> Siehst du ja, das jo. auch? Ja, wenn du, ja genau. Wenn du einfach direkt klack, klack, klack raus, dann äh, <lacht> schmeißt das übereinander. Hier, hier ist, ein lang, hier ist ein langer Stock. Ja, ich hab, ich weiß, ich weiß. Ich muss nur, ähm, ja, ich guck mal nach Steinsperr, langer Stock, Stein, Steinklinge und Seil. Hier war doch ein langer Stock. Wo ist der hin? Du hast den. Nein, der liegt da schon. Ja, hier liegt auch noch einer. So. Ne, Quatsch. Nicht aufheben. Hier herstellen. So. Mit eins zwei Stein und ein Seil. Geht nicht. Der will was? direkt. Was? Nicht was? Was? Moment, was machst du? Steinsperr. Ein Steinsperr ist eine. eine Stein, ein ich langer Stein. Die, ein langer, äh, langer Stock. Genau. Ein Seil und diese Steinklinge. Ja, ja. Du sagtest mir zwei Steine. Nee, das ist die Axt. Und die Steinklinge. Mhm. So. Ja, ne Axt ja. wäre das ja dann. Oh, ich habe ganz viele Ekel. Uh, uh, uh. Bei mir ist sogar tatsächlich gerade alles in... Naja. Ja, ich muss kurz schlafen gehen. Ich bin müde. Ja, ich auch. So, tun wir mal schlafen. Ja. Wir sollten vielleicht mal überlegen, ob wir vielleicht zwei Betten machen. Nö, man kann sich auf den Boden legen. Oder das. Aber jetzt, geht... so. Aber jetzt ist voll meine Gesundheit runtergegangen. Tja, das ist ein Problem. Wir müssen das Feuer wieder ankriegen, unbedingt. Echt? Ja. Nein, doch. Oh. Und den Baum hier können wir nichts. Nicht abbauen. Ne, da passiert nichts. Ach, die Och, na toll. Hab ich, ich hab wieder Egel hm. erwischt. Wie war mein Egel los? Einfach runterstreifen. Echt? Ja. Dann muss ich mich jetzt untersuchen. Egel sind ja wahrscheinlich an den Beinen irgendwo. Oder an den Ärmen. Am. Um. Und es ist tatsächlich um... oh, oh, no. am, oh? oh, am. Ohr, geil. Am Ohr? shit. Ohr? Was, was hast du, du gerade gesagt? Hast du gerade nicht Ohr gesagt? Bohr! Ach so. <lacht> Ich dachte, hey, welches Ohr? <lacht> Gut. Äh, werfen wir mal weg. Wir brauchen noch. Du bringst einen großen? Ne, zwei große. So, und vier lange Stücke. Jo, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Vier? Ja. Und ein paar Seile. Jo. Ja, ich habe eins. Ich hab, Ich muss weggucken. So, sehr gut. Und jetzt? Und jetzt machen wir da am besten ein Bananendach drauf, weil wir haben mehr Bananenblätter. Huch, das wollte ich nicht. Äh, äh, Bananendach. So, 16 Bananenblätter das brauchen ich wir jetzt. Immer ich frage mich immer noch, wie man asche kriegen. Vielleicht haben wir hier auch gar kein Lagerfeuer. Ja, aber wir brauchen Lagerfeuer. Hm. Interessant. Jetzt gibt es 12, das heißt, wir brauchen noch 4, das heißt, wir nehmen mal 3 und dann nehmen wir noch mal einen. Das ist ein Stock, das ist ein langer Stock. So, jetzt, jetzt ist es hier. Ja, jetzt regnet es hier nicht mehr. Aber ich, wir können ja Da bleibts, also da bleibts jetzt ernsthaft trocken. Ja. Geil. Oh ja, speichern. Ich würde sagen, wir im Speichern passt es. Ja, ich bin hungrig. Ja. Ich würd sagen, wir im Speichern passt es dann auch für die Folge, oder? Ja, oh ja, oh, oh ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, also das war eine weitere Folge hier von Green Hell. Wir haben jetzt hier ein wunderschönes Bananendach gebaut. Hier, da werden wir dann wahrscheinlich unser Lagerfeuer aufbauen. Ähm, ja. Seid einfach gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst lass gerne ein Like da, ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Tschüss. Tschüss. <lacht>